Guten Morgen hier aus Rijeka. Spezialvideo, Spezialveranstaltung. Ich bin hier eingeladen von der Firma Yad. Ähm, die machen hier WM-Tests für das Langstreckenrennen. Machen bis abends in die Nacht rein äh, Long Runs im Finstern nur mit Licht, ohne Flutlicht. Also nur mit Licht am Motorrad. Und ich bin einer der wenigen Kunden von Yad, der hier jetzt fahren darf. Und ähm, das ist natürlich eine optimale Gelegenheit, um hier einfach auch mal die Unterschiede von dem Hobbyfahrer zum Profifahrer zu zeigen. Vielen, vielen Dank an, an die Firma Yard, an das Team Yard und an, an, an dich Mandy für die Einladung hier auf die Strecke. Das bin ich mega dankbar dafür, die Chance hat man nicht so oft und ich freue mich total auf die nächsten zwei Tage. Das ist mein erstes Mal hier in Rijeka. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich bin noch nie hier gefahren, aber das wird sich hoffentlich in den ersten zwei Turns dann. <lacht> relativ schnell zeigen. Also, kommt's mit, bis später. Dann kann den bezahlen. Alles klar. Alles klar. Das Was okay. nimmst du? Cappuccino. Guten Morgen. Schaut so gut aus. Guten Morgen. Ja, es schaut super aus. Ja, ehrlich. Ja, das Wetter wird perfekt. Und wenn das um, um, um, um 17 Uhr regnet, dann, mal, dann ist mir das total scheißegal, weil dann ist der Tag sowieso gelaufen. Soll uns nicht sterben, oder? Ja, eben. Alter. Ah, also, ich kann euch nur eins sagen. Diese Strecke ist... Boah. Brock Parks kam rein nach dem ersten zehnründigen Turn und sagte... This is a track for big balls. Alter, das ist so krass. Wirklich. Ich bin noch nie hier gefahren. Ich hatte den ersten Turn, war wirklich gruselig. Also... Ähm, ich wusste halt nicht, wo es lang geht, und da, da hilft das ganze Video anschauen nichts. Und jetzt ist wieder interessant ähm, vom Hobbyfahrer zum Profifahrer. Also ich als Hobbyfahrer hatte halt wirklich die ersten zwei Turns Probleme überhaupt die Strecke zu lernen. Überhaupt zu wissen, wo es lang geht etc. Marvin, Kanepa und Parks gingen raus und ihre erste gezeitete Runde allererste gezeitete Runde war eine 1,35 erste gezeitete Runde dann fuhren die weiter und die fuhren ach, die hatten vielleicht drei, vier turns maximal und sind jetzt bei einer 1,27 Tief stehen geblieben heute den ersten Tag hier gefahren und das ist der krasse Unterschied, ich bin jetzt den ganzen Tag gefahren und bin aber mehr gefahren als die, als die Profis und landete jetzt schlussendlich bei einer 1.31.5, sowas. Okay, mit allen Reifen. Also das ist wirklich ein extremer Unterschied und du siehst es halt, du hast hier wirklich extrem schnelle Ecken, genauso wie hier. Der Eingang hier auf die Stadt der ist so schnell, da machst du in Schräglage von, von Gang 3 auf 6. Du machst so ah, Pam, Pam, Pam, Pam. So, wirklich so extrem in Schräglage und, und das Motorrad fängt hier auch wirklich an zu arbeiten und du bist ja dann nicht so sicher, aber letztendlich geht es tatsächlich voll und du hast den Platz, die Kurven machen alle auf, aber du hast halt wenig Vertrauen, weil du es meistens nicht siehst. Also die Strecke ist wirklich sehr, sehr blind. Äh, ich kann gar nicht viel reden, weil ich bin immer noch ganz baff. Okay. So. Okay. Lass mich erklären. Ich kriege jetzt zwei neue Reifen. Bridgestone hinten und vorne. Aber keine käuflichen. Also ich krieg so einen Prototyp zum Testen. Ähm, irgendeine neue Mischung. Komm, ich weiß nicht, wann die rauskommt. Ähm, ich krieg die für morgen. Die wäre heute komplett irrelevant gewesen. Weil mangelnde Streckenkenntnis, da bringt der beste Reifen nichts, das wäre schade drum. Aber für morgen, ja, ja, ja. Es wäre heute eigentlich noch ein Long-Run-Test der Jungs gewesen, äh, im Dunkeln, aber das haben sie abgeblasen wegen vermutlichem Regenauftritt. Witzigerweise sehe ich nicht einmal eine Wolke, aber es heißt tatsächlich laut Wetterer da, dass es jetzt ab 19 Uhr regnen soll. Und naja, aber wir sind gespannt, was die Profis morgen für Zeiten fahren und vor allem auch ich. Die Veranstaltung hat am zweiten Tag so gar nichts damit zu tun gehabt. Also, wie das, was wir uns eigentlich vorgestellt haben. Denn in Kroatien, bzw. in Rijeka, ist sowas von dermaßen die Welt untergegangen. Wie nennen, wie nennen Sie das? Wo, wo, wo ist er? Wo, wo, wo, wo ist er? Ach, keine Ahnung, irgend so ein Sturm hat uns komplett weggeblasen und ich habe kein Material mehr gemacht. Jetzt müssen wir über die Strecke an und für sich noch ein bisschen reden. Deswegen einen Tag Wo, wo ist er? Bora! Nicht wo ist er? Bora. Alter, das war so krass! Das war ja angekündigt, ich habe es erwähnt und es hat nach gar nichts ausgesehen. Und es hat zu dem Zeitpunkt kein Mensch ernst genommen. Dann waren wir Abendessen, und dann ging das, ich glaube 20, 21 Uhr. Also wenn jemand so... Also wenn jemand so einen Schalter einfach umgelegt hätte. Es war der absolute Hammer. Äh, der Wind war so krass, dass ich... Ich schlafe am Sprinter und habe oben ein Bett drin, dass ich um... naja, ich bin um 12 ins Bett. Dann habe ich irgendwann ab 1 Uhr angefangen darüber nachzudenken, ob ich eventuell umparken soll, nicht dass der Sprinter umfällt. Und dann habe ich bis um 3 Uhr morgens drüber nachgedacht und um 3 Uhr morgens habe ich mich dann umgepackt. Weil also erst stand ich mit dem Wind zur Seite und ich habe mich dann mit, dem Wind die, mit der Front zum Wind gedreht. Ich hatte echt Angst, dass der umfällt. dann hat es einmal schon richtig angehoben. Ich dachte, alter, buh. Wir haben nächsten Tag bis Mittwoch abgewartet. Ich konnte kein Video mehr machen. Wind war so extrem, ich, ich hätte alles weggeblasen. Keine Chance wirklich null Scheiß. so jetzt habe ich natürlich kein Material mehr und jetzt habe ich die ganzen Tage überlegt was zum Kuckuck mache ich jetzt erstens strecke hat mega grip also wirklich mega grip du kannst an stellen gas geben da könntest du an anderen Strecken überhaupt keinen dran denken du kannst wirklich extreme schräglagen fahren und viele kurven sind erhoben das heißt so als steilkurven und dann kommt noch dazu dass die kurven in der Regel alle aufmachen. Das heißt, die machen nicht irgendwie einen engen Radius, einen Bogen noch mal zu, sondern die machen auf. Und, und das macht das Ganze natürlich extrem schnell, aber um von der Rundenzeit her dort schnell zu werden, muss man das erstmal wirklich so äh, realisieren und, und ähm, äh, wissen, dass das, dass das funktioniert. Und das dauert, das dauert wirklich ein paar Turns, bis man merkt, okay, ich kann hier tatsächlich schon Vollgas geben. Okay, alles klar. Ich hatte aber ein paar Mal habe ich trotzdem bei der Strecke Angst ums Vorderrad, weil du bei nicht allen Kurven hineinbremst, sondern es gibt da auch Kurven, zum Beispiel die Kurve 1, 2, 3, 1 ist so ein schneller Knick, am Ende der Stadt ziel die 2 ist dann eine relativ enge Links, und die 3 ist, sieht eigentlich genauso eng aus wie die 2, ist aber viel weiter, und du kannst, wenn du von der 2 auf die 3 beschleunigst, während dem Beschleunigen schon umlegen auf rechts. Das heißt, du kannst in die Rechtskurve, in die Dreierkurve, hinein beschleunigen. Das ist wirklich strange, Schaut, ich kenne ich so auf keiner Strecke. Weil normalerweise ist es so, ja, du beschleunigst aus einer Kurve hinaus, bremst, bremst hinein in die nächste Kurve, beschleunigst raus und so weiter. Aber da ist es wirklich so, du gehst aus der Zweier raus, beschleunigst aus Linksstrecklage und machst von links auf rechts unter Vollgas. Also... Und dann dann bremst du erst so ein bisschen zu tief in, die Kur in der Kurve, fangst dann ein bisschen so zum Bremsen an und dann versuchst du innen reinzukommen und kannst aber dann schon wieder voll anlegen, weil die Kurve nach außen hin gigantisch aufmacht und, und der Ausgang pervers schnell ist. Also du hast hier wirklich ein paar so, ein paar so äh, Stellen, wo du das erstmal raffen musst, dass du da so schnell hineinfahren kannst, weil das am, in, in, in, im ersten Moment optisch nicht so aussieht. Also wirklich, ich hätte gerne noch, ich hätte, ich hätte mich so auf den zweiten Tag gefreut mit dem Prototypenreifen, die ich jetzt immer noch drauf habe. Neu natürlich. Und jetzt hoffe ich, dass ich vielleicht am Pannoniering dieses Wochenende dazu komme, die noch zu fahren, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich die am Pannoniering verbraten will. Rijeka ist eine Reise wert. Geile Strecke. Hoffentlich habt ihr keinen Wind. Ähm, wir hatten Wind, wir hatten Pech, äh, geile Veranstaltung, danke an Jad. Rijeka habe ich ja, ich habe noch freie Plätze in Rijeka, ich freue mich ja schon gigantisch, dass ich, ich bin ja heuer noch ein paar mal dort, aber natürlich zum Instruieren. 19. bis 21.07. und 11. bis 13. Oktober bin ich noch mal in Rijeka, also das heißt ich bin noch zweimal in Rijeka. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass sich zwei Termine bei mir überschneiden. L. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, das Video ist vorbei.